Dieses Video setzt die Kenntnisse des vertiefenden Niveaus voraus. Und noch ein paar Sachen. Siehe links unten. Danke. Jetzt eine lineare Funktion mit Hilfe von zwei Punkten finden. Wir haben schon erklärt, dass die lineare Funktion kann man mit Hilfe von zwei Punkten erstellen. im entsprechenden Kapitel. Aber wie kann man dann die stelle und den y-Achsenabschnitt äh, genau berechnen, wenn zwei Punkte gegeben sind. Nehmen wir jetzt diese zwei Punkte. 2, 4, also x ist 2, y ist 4, 5 minus 2, x ist 5, äh, y ist minus 2. Äh, und dafür braucht man wissen, wie man lineare Gleichungssysteme löst. Ja? Um diese äh, Aufgabe jetzt hier zu lösen. Ja? Wir nehmen jetzt Punkt, den Wert von x, den Wert von y schreiben wir und dann schreiben wir die lineare Funktion für diese Punkte. Beim Punkt 2,4 ist x2 und y4 das bedeutet y ist hier 4 und x2 und das k und das d bleiben da, weil wir noch nicht wissen wie viel die Steigung unter y-Achsenabschnitt ist. Für den Punkt q, x ist 5, y ist minus 2, minus 2 ist k mal 5 plus d. Okay? also wir haben ein gleichungssystem da ist es Und ein gleichungssystem haben wir schon gelernt gelernt wie man das löst ja? lineare gleichungssystem schauen sie das link darunter also wie man ein lineare gleichungssystem lösen kann es gibt mehrere Wege. wir haben bisher nur einen weg gelernt aber der reicht schon für diese aufgabe aus formen wir die erste gleichung 4s mal 2 plus d auf d um das bedeutet k mal 2 muss auf die andere Seite. k mal 2 ist genau wie 2k. Also wir haben 2k auf die andere Seite gebracht. 4 minus 2k ist d. Okay? Und wir können die Seiten der Gleichung wechseln. Das bedeutet d ist 4 minus 2k. Und jetzt in der zweiten Gleichung können wir dieses d weg tun und an dieser Stelle so viel schreiben, wie viel d ist, also das hier. Okay, das haben wir hier gemacht, also wir haben D weggetan und an dieser Stelle haben wir 4 minus 2K haben. Da nach dem Plus keine Zahl steht und das ist ein Plus, man kann einfach die Klammer weg tun. Also man braucht diesen Schritt hier in diesem Fall gar nicht schreiben. Das hier, man kann sofort das schreiben. Und wir wollen jetzt, dass K auf einer Seite bleibt und weil alles mit K jetzt rechts ist, lieber dass das K auf der rechten Seite bleibt und das bedeutet, dass der Term ohne k auf die andere Seite muss, also plus 4 auf die andere Seite, Gegenrechnung minus 4, minus 2 minus 4, das ist minus 6, 5k minus 2k, das ist 3k, ok, und dann, damit das k allein bleibt, muss das auf die andere Seite, was steht dazwischen, mal, die Gegenrechnung ist durch, also k ist gleich minus 2. Um d zu berechnen, man kann einfach diese Gleichung hier schon benutzen, ne? d ist 4 minus 2k, also 4 minus 2 mal minus 2, weil wir haben schon gefunden, k ist minus 2, also d ist 4 minus 2, minus 2k, 4 minus 2 mal minus 2, also minus von mal minus ist plus, 2 mal 2, ist 4, also d ist 8. Das bedeutet, unsere lineare Funktion ist y ist gleich minus 2x plus k, äh plus 8. Okay? Man kann auch zeigen, dass k Delta y, also die Differenz der y-Werte von den zwei Punkten, durch Delta x, also die Differenz der x-Werte der zwei Punkten ist. Man kann das sogar mit das, was wir hier so gerechnet haben, beweisen. Das wäre eine Aufgabe. Vielleicht mache ich auch ein Video darüber später. Ja? Versuchen Sie es aber doch auch mal selber. Ja? Man muss einfach denken, hier an diese Tabelle benutzt man nicht Werte, sondern Symbole. x1, x2, y1, y2. Und dann findet man wie viel k ist mit Umformen. Genau die gleichen Umformungen wie hier. Also auf jeden Fall wir haben jetzt hier das äh, gezeigt, also wie kann man jetzt die Steigung mit dieser Formel direkt berechnen. Delta y, also Machen wir diesen Punkt minus diesen Punkt. 4 minus minus 2 ist 6. Da steht Delta y, die Differenz von y, oben 6. Und Delta x, das muss dann unten sein. 4, Entschuldigung, x2 minus 5, das ist minus 3. Also 6 durch minus 3, das ist minus 2. Und das ist, wie man eine lineare Funktion mit Hilfe von zwei äh, Punkten, nicht nur sondern genau finden kann. Danke sehr.